Auch ziemlich komisch, ne? Mhm. Dann Hutenschlüssel. Also, das heißt jetzt Frequenzzeitalter sozusagen. Diesmal haben wir einfach Copy und Paste gemacht. Ne, diesen Vision Blue Energiekonverter habe ich mir mal zu Herzen genommen und habe meine eigene kleine Mini-Version davon gebastelt. So im Nachhinein betrachtet habe ich die Magneten doch etwas mh, zu nah aneinander gesetzt. Leider sind jetzt nicht so hohe Drehzahlen möglich wie ich dachte. Aber naja gut, okay. Drehzahlmäßig. Darum soll es ja jetzt gar nicht mal gehen. Ne? Ähm, es wurde daher vermutet, dass, ähm, ich glaube bei, bei Jens war es so gewesen, damit er 1, 2, 3 Spulen und die dann noch mal ineinander versetzt hatte. Praktisch zwei Dreiecke ineinander versetzt. Und ja, wir waren da schon ziemlich überrascht, dass man da so für LEDs schon damit betreiben kann. Jetzt habe ich da mal einfach aus da eine andere Anordnung genommen. So wie halt gerade meine Magnete gewesen sind, sind 48 Magnete und das dann auf 12 aufgeteilt. Ja, äh, sind gewickelt mit, ich glaube, um die 300 330 Windungen, denke ich mal, mit zwei Drähten parallel, also in jedem von so einem Schlauch sind jetzt zwei Drähte drin. Und ja, die drei Gruppen sind dann parallel mit einem ganz normalen, ja, was sonst, ne? Bedini mit einer Bedini-Schaltung verschalten. Hier seht ihr die neon -Glimm Lampe. für den Transistorschutz. Hier haben wir aus Potty. Ja, also alles altbekannt, ne? Ist jetzt nichts so Neues. Ja, ähm, was mich allerdings verblüfft hat, ne? Ich meine, dieser große Energiekonverter hat ja auch so bei Jens so bei 12 Volt so 100, 150 mA gezogen. Konnte schon bei LEDs betreiben mit riesengroßen Spulen. Jetzt habe ich hier kleine Minispulen, allerdings mit festen Eisenkernen. Die kann ich leider nicht rausziehen. Ja, mal gucken, wie das hier so funktioniert. Da ist Plus. Aha, da hört man noch gar nichts. Ne? Ja, momentan. Das ist eine blaue LED-Lampe. Leider habe ich keine gleichen LED-Lampen da. sondern einen Haufen verschiedene. Und bei LEDs, ihr wisst ja, die eine braucht die Durchbruchsspannung, die andere braucht die Durchbruchsspannung. Das heißt, wenn man alle mit einmal anschließt, dann wird die definitiv, also nur die leuchten, die. Äh, ja, welche leuchte dann eigentlich? Wo der geringste Strom durchfließen kann? Hm. Oder die, die wenigste Spannung braucht zum Leuchten? Naja, bei mir ist es. Ja, die blaue mit einer 9 Volt, die eigentlich 12 Volt bräuchte. Schon ziemlich hell. Leider geht er nicht in Selbstoszillation. Doch jetzt! Ha! Naja, wurden die ganze Zeit rumprobiert, hab gedacht, das brauch jetzt brauche ich es gar nicht mehr probieren. Na gut, okay, so sollte es dann jedenfalls aussehen, wenn es in Eigenoszillation gegangen ist. Ja, dieses Pietsche Geräusch, sorry, wollen wir gleich mal weitermachen. ne? Ah, geht auch und jetzt leuchten wie viel? Die leuchtet halb, die leuchtet ziemlich voll, da drüben die leuchtet auch gut und die hier leuchtet auch mehr oder weniger, ne? also zwei Lampen voll. voll. Das war ja so halb, geht auch. Ja, jetzt haben wir die letzten LEDs angeschlossen. Nochmal. Aber bei anderen Menschen die Vorstellung von Liebe ist bei mir scharf ja, das ist wieder der Vorführeffekt, ne? da klappt wieder gar nichts hier so nicht schlecht warum eigentlich nicht ja, also die wollen irgendwie nicht so richtig haben vorne aber noch beleuchtet mit Netzteil funktioniert es komischerweise, aber nur bei geringen Drehzahlen. Hm. Naja, jedenfalls, das ziehen wir momentan. 100mA 100 bei 11 Volt ungefähr. Ja, das gut, das kommen so langsam. Aber es hat einen normalen Bedini-Effekt. Ne? Hm. Naja, gut, Balla. Das sollte man nicht machen. Hm, komischerweise geht er viel besser ab. Bei ungefähr derselben Stromaufnahme. Wenn man große Last dran hat. Bleibt es ein verblüffendes Teil dieses Bedini-Ding da? Mal schauen. Und ein sehr gutes Motorprinzip ist es nach wie vor. Jetzt ist praktisch keine Last dran. Ne? Jetzt kommt die Last dran. Und kann man wunderschön über die Spannung regeln. Hm. Okay, jetzt durch. Wir sind jetzt gerade bei 15 Volt. Oh, 200 Milliampere. Funktioniert auch einwandfrei gibt es nichts zu meckern. Wie es jetzt weitergeht mit dem Teil hier. Hm, auf der einen Seite schwebt mir ja da vom Querdenker dieses Lowlands-Generator-Prinzip im Kopf herum. Hier sind sie schon vorbereitet. Diese Magnet-Gates. Ja, und hier könnte dann die Spude drin sitzen, eventuell. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? das wäre eine Option, was ich hier raus machen könnte. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal schon so einen Plattenspieler schön ähm, mit bedini antrieb ausgerüstet habe, hätte ich ja auch mal irgendwann mal was für diese ordentlichen Perpetual Motion Holder-Spulen, ne? so von mir da irgendwann mal Fluxspulen getauft was aber nicht der offizielle Arbeitstitel ist. Ne? Hm, das wäre auch mal eine Idee. Hier habe ich ja sowieso nur eine Seite. Ja, na, mal gucken. Ich überlege mir das mal noch ein bisschen. Ja, aber das erstmal, bis ihr auf dem laufenden Seite. Ne? Wisst ihr, was ich so zurzeit tue? Ja. Und bis bald dann. Na wollen wir dir auch mal ein schönes neues leben bescheren, war?